Oh, hi und willkommen mein Name ist Daniel P und ich bin Metal Mario Master und wir begrüßen euch zu Mario Party der ja, Trade Mario Party der Geheime der geheime unter den Mario Party äh, spielen trade Mark genau der Ursprung hi. aller Mario Party spiele ah. ja, wir spielen das auf nintendo switch online ja wir haben lange drauf gewartet ja. und jetzt können wir anfangen drück start bin ich habe total überhaupt nicht vergessen das wird heute machen er hatte sowas von vergessen. Ja. Freunde, er hatte sowas von vergessen. Okay. Ähm, hallo, ich bin Toad und ich führe dich durch Toad City. Wer, wer mit dem Zeiger an den Ort, in den du gehen möchtest, das ist die Warbrille, das ist trotzdem oh. ja. Äh, Wollen Das du nicht machen, ne? Nein, das solltest du nicht machen. Also ich weiß nicht, ob du die Regeln kennst. Also, ich denke mal, dass die Regeln von Mario Party relativ klar sind. Mal, ich muss das hier so rennen oder nee, du kannst äh, auf das abenteuer beginnen gehen ja. Ja, aber dann gehe ich allein oder nee, wir gehen wir gehen zusammen, ah, okay. wir gehen zusammen auf einer party weil ich dachte, das ist jetzt irgendwie so ein story modus oder so nein ja, okay. das abenteuer beginnen müssen wir ein paar fragen zu den einstellen wir spielen sollen am spiel leben ähm... ich würde mal sagen zwei ja. Nur mit ja. den Charakter aus dem benutzen werden sollen. Also halten wir mal fest. Ja. fest. Danilo ist joshi Ja, natürlich. Best Boy. Und ich spiele als Mario. Und, ich, äh, äh. So, und wen nehmen wir und denn wir? Dann noch? Dann würde ich sagen, so einen aus, ich suche aus. Okay. Ich nehme mario Okay. War und ich nehme ich will jetzt nicht drei klempen haben, deswegen nehme ich den ab. Auf. auf welchem Schwierigkeitsgrad soll wir sie haben. Hm, was traust du uns denn so zu? Also, ich hab, ähm, ich habe le letztens eine Partie gemacht, da habe ich tatsächlich gewonnen. Mit nur einer einzigen Münze Vorsprung auf schwer. Ich werde ja, sagen nicht gesehen. <lacht> dann würde ich, würde ich sagen, wir machen normal, ne? Okay. Alle normal. Dann wählen okay. wir jetzt das gewünschte Spielbrett aus. Es gibt insgesamt sechs Bretter zur Auswahl, wovon wir aber auch noch zwei weitere freischalten können. Okay. Oh, oh. Okay, welchen nehmen wir denn? Ich würde vorschlagen, also erstmal eine Einster Ein Einsterne-Brett. Ich bin tatsächlich für Mario's Rainbow Castle. Oh, nehmen wir. die Level kenne ich aus Mario für 60. Mhm. Welche sich nicht leiden konnte das Spiel. Was? Du kannst <lacht> das Spiel nicht leiden? Nein. Das, so ist mein das, ist mein, das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Es ist mein absolutes Lieblingsspiel. Mein allererstes Spiel. Ich ja, ja, kleiner anfassen, das Spiel. Ich wird dann wortwörtlich nie wieder anfassen. Das Spiel. Ich habe alle Sterne geholt und so. Ich bin sofort von in die Decke gegangen. Bei dem Spiel ich wird das nie also wieder soll ich, anfassen. Soll ich, soll ich ein kleines Geheimnis verraten? Ich spiele dieses Spiel einmal im Jahr immer zu 100 Prozent durch. Ja, ich weiß. Das, ich habe ich habe es äh, letztens in unter vier Stunden durchgeschafft. Wie viele Runden spielen wir denn? lange dauert ne? hm, das ist eine gute frage wir goldene also nehmen oder goldene mitte machen machen wir mehrere parts daraus damit damit schön lang wird 50 klingt nach einer menge ja 50 ist auch wirklich eine menge ich würde 35 nehmen 20 ist auch schon irgendwie eine stunde oder so ne ich bin mir nicht sicher ich weiß nicht wie ich weiß leider nicht mehr wie viel wir bei mario party 8 immer gemacht haben ich auch nicht Machen wir mal 20. Machen wir Okay, machen wir 20. Aber ich nehme an, wir werden wahrscheinlich noch die anderen Bretter auch noch mal durchknüppeln, ne? Natürlich. Ja gut, dann machen wir mal 20. Ne? Ja gut, machen wir 20. Und wenn er zu kurz ist, dann können wir die nächsten ja länger machen. Ja genau, machen wir es so. Okay. Da. Hm. Mal rein, Stube. Vielleicht können wir auch die PCs dann irgendwann mal höher stellen, wenn Ja. Ja, Mario's Rainbow Castle. das erste Brett, was wir spielen. Ja. Ich war übrigens auch nicht so ein guter Fan von äh, Mario Sunshine. Auch Sunshine war auch noch in Ordnung. Irgendwie ich bin dann so ein Pinball-Ding irgendwie. Äh, ah, die Punchito-Maschine. Ja, die ja, okay. Pinball-Maschine, ich kenne es. Ja, die hat mir den Rest gegeben. Danach habe ich nicht mehr weiter gespielt. Ich, wenn du mir das gesagt hättest, also ich hätte dir geholfen, Mario äh, Dingen Galaxy. Galaxy. Ich habe ja, hab ja auch dieses hier ja, was hier für kurze Zeit äh, verfügbar war, mal geholt und ja. Galaxy hat habe ich ja, noch ein... gar nicht angefasst. Ey. Galaxy, herr ja, gut, okay. Ich muss sagen, Galaxy hat mich auch so ein bisschen abgeschreckt, weil es halt nicht äh, mit Motion Control war. Okay, ja, okay. die wohl wurde wegen ihrer Schönheit als die Regenbogenburg genannt. Aber der Regenbogen ja. ist verschwunden. Ihr müsst mit eu eurer Hände Macht die regenbogenburg im alten Glanz erstrahlen lassen. Alles klar. Okay. Ich wusste ja, dass du auch auf deine Seite drücken konnte. <lacht> ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht. In der Burg passiert es, dass Tod und Bowser die Plätze tauschen. Okay. Ja, gut. Also dann, lass uns die Startreihenfolge bestimmen. Alles klar. Äh. Sieben. Drei. Okay, Reihenfolge steht. Ich fange an. Und der dritte ist Yoshi. hey das bin ich und der vierte ist donkey kong dass die stadt noch ein geschenk für jeden zähler müssen wir jeden auf die besser und jetzt suchen wir nach den sternen die sterne sind alle da oben no, so, mario party müssen wir jetzt nicht so erklären ne? da haben wir schon einige gespielt ja wir laufen auf dem aber Brett was rum. Wir, äh was wir machen, ist aber erstmal die Speicheroption, damit wir nach jeder Runde speichern können. als ah, so. einer von uns raus, meinst du Ja. ja. Oh. Ah! Ah! Ah! <lacht> ich habe gehört, ihr steigt eine Party. <lacht> ja, da, da, da darf ja Bausa nicht fehlen, in Freunde. ist gebracht. Naja, dass jetzt halt Bowser oben steht statt Tot. Und zum browser will will man nicht hin Okay. wo der stern ist oder was ja oh, du darfst ein einspieler wie die spiel spielen Ganz uh, den limbo oh, oh, nee. Gedächtnistraining. das ist doch genau das richtige von der habe die nacht überhaupt nicht geschlafen das ist, grad, das ist schlecht Warte, ich... <lacht> wieso hast du die nacht nicht geschlafen ich konnte nicht einschlafen ich bin gestern abend ein bisschen geschlafen, da konnte ich die nacht nicht mehr schlafen ich mehr nach Bei der Stampfattacke auf den Feldern erscheint ein Bild. Versuche je, je zwei gleiche Bilder aufzudecken. Also Wenn auf den, den, den rechten Stick nach rechts drückst, dann kannst du dann kannst du die äh, Steuerung sehen. Also hm. Stampfattacke was, du, was du mit 10 L, genau. Okay. okay. Äh... Dann halt halt noch weiter rechts, wäre wer da noch einen Tipp für ein Tipp. Wie du sehen kannst, es gibt vier Paare aufzudecken, aber es gibt neun Felder. Okay. Fang an! Du hast nämlich noch 45 Sekunden. So. Und cool. da haben wir schon das Bild, was du nicht kriegen solltest. Also, Blume. Also, Blume nicht äh. Äh. du haben wir die schon gehabt nee. nein ich habe okay. gelaufen du kriegst aber vier münzen cool <lacht> wir münzen oh. ja vier münzen das bedeutet jetzt Platz 1 <lacht> aufnahme wir aber <geschweichert. lacht> gesehen auf deiner Seite ja, <lacht> nee, ja. Nee, habe ich nicht gesehen. Tatsächlich oh, alle gegen mich, was spielen wir denn? Röhrenlabyrinth, okay. in, in. das ist im Grunde genommen, du musst gar nichts machen, alles hängt nur von mir ab. Cool ich spiele liebe ich äh, wirft die schatztruhe so in eine röhre dass sie zu dir her herunterfällt Bewege sie mit dem control stick und lass sie mit a fallen ja okay. ich Schau dir das meistgeholende röhrenlabyrinth gut an dann es gibt nämlich nur einen einzigen versuch okay Uh, uh, ich habe keine Ahnung, das bleibt mir so was von mir. Woher willst du das wissen? Oh. Oh, nee. Auf Donkey Kong, nein, nein, <lacht> nicht da Affe. Dieser verdammte Affe, aber ich war da nah dran. für ein Minispiel. Ja, solche Minispiele sind das. nicht ja. aus, als hätte mich immer gerade geschlagen, ey. Ja. Oh. Okay, äh, ist das erste Mario Party, also so. Oh, noch ein Minispiel. Okay. Die grünen Minispiele, die also die minispiele die grünen um. Und um das sind halt äh, Minis Minispiele, damit das weißt. Oh. Gummibärchen. Mmh, Gummibärchen. Jetzt sehen wir mal, nach, ob, ob der dicke Watt Rekord schafft. Vor beruf kommen. naja ah, <lacht> oh, ja. Beweg dich, Dicker, beweg dich, dicker, beweg dich, dicker, beweg, beweg dich, dicker, dich, dicker, beweg. Oh, er geschafft. Es gibt ja einfach um wegen Herzenfuck. Ja. Achso, ist auf dem letzten Platz. Ja. Ich war bei ja, ja, ja davor auf dem Fragezeichenfeld gelandet. Cool. willst du lang gehen man hm, macht ein fragezeichen fahrzeichenfelder ändern ändert die position des turms also wer wer oben steht hm. Ich habe so noch keine münzen okay. das ist aber sehr gemächlich und das weit ja Münzblock Blitz, das ist, ein, das ist auch so ein Mini-Spiel, da können wir alle gewinnen. Springen unter die Blöcke, um Münzen zu erhalten. Ich versuche so viele Münzen wie möglich einzusammeln. Kann oh. nur bewegen. Und springen. Bewegt euch ihr beiden. Bewegt euch. Nee, die, die bewegen sich nicht. Warum bewegt euch nicht? Weil sie ja. Computergegner sind. Er ja, macht mir Angst. Ah. Schon uns einfach nur in die Seele. Ja, auch Na. Ja, danke, danke, Donkey Kong. ist ein Weg, Donkey Kong. Weg da, meiner, meiner, meiner, meiner, meiner, meiner, meiner, meiner, meiner, meiner, meiner, meiner, meiner, <sum> meiner, keine Konsequenzen. Ja, die Konsequenzen kommen irgendwann später. Oh, da macht. Ja, oh, ich, ich gehe in diese Richtung. Oder aber. Kegelpin. <lacht> ja. Oh. Ah. Der macht jetzt den Tod ein. Ja. Ja. Ist die Runde vorbei. Zwei gegen zwei. Dresinen Wahnsinn. Oh man, jetzt, jetzt müssen wir Button meshen. Okay, dann kann ich. Oh Warte fuck. zwei Teams ein Rennen mit den Dresin. Je öfter ihr drückt desto schneller werdet ihr. Nur A. Ne, wir müssen auch in die Kurven legen und auch teilweise bremsen. Weil ungefähr so aussehen. Äh. Okay. Wenn du den, den Stick nach links oder rechts gegen, gegen die Neigen bewegst. Nee. Ich Kurven ohne Geschwindigkeitsverlust. Okay. Bremsen kann man auch, habe ich gesehen. Ja, mit B. Ready, go! Schneller, schneller! es war ich habe gesehen, wie du Fett verbrennt hast. <lacht> Im Fahrrad. Scheiße, ich muss es ja lachen, ich kann nicht... Ich kann nicht... Bescheid! Komm, Decken, benutzt deine, deine Bauchmuskeln. Ach, Bauchmuskeln! Nein! <lacht> Ah! Wow. Jetzt kommt die Konsequenz, nämlich in 2 gegen 2 Minuten ist es so, das Verliererteam verliert doch wirklich! Oh, was? <lacht> ja, oh, Zunge. Nicht die Zunge! Ja, oh, mit dem ich Sterne klauen, ne? Ja. uh, ich uh, Ich steh, steh Sterne und Münzen für dich. Es kostet dich 50 Münzen, wenn du ein wenn ich ein Stern stehle. Münzen stehle ich umsonst. So. Ich für dich stehlen. Okay, bis bald. Münzen bitte. Hier Stück. Ja, ist immer unterschiedlich. Es kann auch manchmal passieren, dass er einfach nur eine Münze stehlt. das Spiel ist gnadenlos. Das Spiel ist wirklich gnadenlos. den ersten Stern wahrscheinlich. Noch ein bisschen, also ich kann, was dagegen machen. Nö, ich bin noch hier hinten. Zwei. Oh. man denn dahin äh, hier rechts rum vergrabener ja. Schatz? Oh man, schon wieder, schon wieder. Button meschen, okay. Cool. Das kann ich. Suche nach der versteckten Schatztruhe. Die Pfeile weisen dir den Weg. Drücke wiederholt Arm um zu graben. Die versteckten Pfeile weisen den Weg zur verborgenen Schatztruhe. Okay. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> da sind die Pfeile. Ja, ist weg, das ist weg weg Geh nicht weg geht okay, auf ich habe ihn nein Meins. meiner mein schatz wie niedrig ist mario gefallen dass er im direkt nach schätze suchen muss ja wir, ja du du hast du auch gerade nach schätzen nach am schatz gegraben ja aber ich bin dinosaurier ein bisschen klemmt damit ein job und so Oh, noch ein Minispiel. Geister raten. Geister mit raten. Ratenzahlungen. Was für Ratenzahlungen? Finde dann den Anführer der berufs Der Anführer ist der Buhu, der sich als Erster bewegt. Du kannst anhand der Schatten bestimmen, welcher Buhu sich zuerst bewegen wird. Was teilweise gar nicht so einfach ist. Oh Gott. Oh. Ich glaub, ich ich glaub, du bist es. Ja, ja. Ich auch gedacht. ja. Wenn du nämlich, wenn du nämlich äh, verkackt hättest, dann hättest du fünf Münzen verloren. Oh. Ich sag's da, das, Spiel ist gnadenlos. In alle alten Spiele. <lacht> ja. Na, komm ja mal da, ich hole auf. Ich hole ja. auf. Sehr gut. Und das sind ja, doch. Äh, 5 sogar schon. Ja. Oh. Ow. No! Hier ist die Party. Ich glaube, ich bin 3 Kinder. Ja. Wenn ich mal halt höheres als eine 4 oder eine 5 mal finden würde, ne? So. Aber wie willst du klauen? Äh, wett meinst du nochmal? Ja. Okay, bist du Ah, ich nicht schlecht, ich schlecht, wieder gewechselt, ja, und da bin ich wieder weg. Ja, bin ich wieder Ach, Ach, gegen so. alle ich dachte, gegen alle. Dafür müssen wir gegen meinem Bot. rennbahn. Hm. Okay, den stick leicht und fahre dein Auto ins Ziel. Wenn du zu schnell fährst, wirst du dich drehen. Was? <lacht> Qualmende Reifen sind ein sicheres Zeichen dafür, dass, dein, dass du zu schnell fährst. Bremse ab oder du drehst dich. In welche Richtung muss ich denn drehen? Egal? Ist egal, welche, welche du drückst. Hm muss halt okay. losen los, los lassen lassen wenn zu schnell fährst also okay. eins dieser dinger als du ein kind warst nee hatte ich nicht als du eins ja cool aber oh, ach, ach, ach so so, so ein karriereauto doch doch hatte ich auch gehabt oh, hat gehabt ey. Oh. Ja, wir sollten jetzt hier noch auf geht nicht <lacht> schwindelbude schwindelbude ist sowieso zu so ende das gesehen wie ganz ah, die kamera aha, an mich dran war Na ja habe ich irgendwie zu früh gedrückt oder was ja, du, du, du hast du hast so stark gedrückt ich habe sofort am anfang gedrückt dann ich schon direkt irgendwie fresh. ja du da darfst am anfang auch nicht bewegen sonst machst du einen fehlstart ja warum sagt man immer <lacht> ich dachte das wäre klar hey, guck mal da, jetzt bin ich erster yeah um gottes willen uh -oh. Ich mach alles kaputt ja 100 sterne wo das große chance das gleiche glücksspiel, wie auf meinem ausrufezeichen fällt oh gott das kann nichts gutes sein ja willkommen zum großen glücksspiel er hat eine weise für angehalten mal sehen wer zahlen muss ja, jo. wie viele 20. ja Oh die Ergebnisse, ha! Ich bekomme 20 Münzen von Mario. Ich Nach einer von uns. Gesetzt. Ja, wir sehen uns wieder. Ich werde auf euch warten. So, wieder auf dem vierten Platz. Ja. Halt ich mal mal Was warum Bist du erster? Das geht doch nicht. Ja. So geht das aber nicht. Also ich nehme an, da wo die laufen als der Stern, ne? Ja. Hau den Münzblock. Großes prügeln Ja. Was für ein Spiel ist das? <lacht> äh, großes prügel das ist äh, das, äh, das schlechteste mini spiel für den Einzelspieler. Okay. Also da ist jetzt gleich oh. Spiel, was wir schon hatten. Nur der hat einen Hammer oder was. Genau, ja. So ähnlich. Ja, was wert... Hey, blöder Eselaffe. <lacht> <lacht> Aua! Habt <frit> ihr <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ja! Okay. Yeah. Oh. <lacht> er hat ins Gesicht geschlagen. So, Warum ist er ins Gesicht geschlagen? oder jetzt hätte ich irgendwie was zu scharf gegessen oder so. <lacht> Ja. Minispiel! Die schiefen Türme. Dieser? Wahrscheinlich. Es gibt nur einen, einen Weg, das herauszufinden. Springe über die Spitzen der kippenden äh, kippen Türme. Je nachdem, wo du landest, kippen sie in eine andere Richtung. Sobald okay. der Turm zu kippen beginnt, spring mit aller Kraft. Nur so kannst du den nächsten Turm erreichen. Weil die, äh, die CPUs machen da teilweise den Fehler. Sie springen nicht mit voller Kraft und dann fallen sie äh, äh, ähnlich runter. Boah, da ist noch gefallen. Verdammt. Mist. Mies. Das heißt, ich verliere oh. fünf Münzen. Wer kommt damit auf den ersten Platz? Genau, ich. <lacht> Hier ist mein Zunge. Verdammt. Verdammt, weg. Einer mit vorne. Ah, da, okay. Ah, du hast nicht genug Münzen. Hallöchen. <lacht> What? <lacht> What? <lacht> das ist so genial. Bist du wegen Bier gekommen? <lacht> ja. Wow. Und du hast nicht ah. genug Münzen? Ja, hast du welche. Ja. Noch ein Minispiel. Bodenramm. Das ist das ein einfachste Einspieler-Minispiel überhaupt. Wollen wir doch mal <lacht> oh, hier sind fünf Stumpfe, stumpfe Flöcke, die müssen, die müssen in den Boden gestampft werden. Da hast du das gemerkt, ja, diese mega einfach. dumm. Das tut weh! Ja. Aua! Das tut weh! Jetzt oben, ich weiß genau, es ist es so. Oh. Es ist so bescheuert! Aber das er hat es noch nicht schaffen. Natürlich ist wie eine Gazelle, diese Spieler, die Ja. Man muss ich ne? ja. ja, du gehst automatisch nach rechts. Oh, nee. oh. oh wer Oh. Wer, wer ist denn jetzt wieder erster? Das bin ja ich. Komm, danke, komm. Rosario. Wüstensprint. Badmeshing? Nein, nichts, badmeshing. Oh. Diesmal nicht euch für ein Wüstenschirren Rennen in Teams auf. Bewegt äh, den Controller gleichzeitig in die gezeigte Richtung. Hm. Links, ah. rechts, links, rechts. <lacht> Wenn ihr nicht beide zur gleichen Zeit den Stick drückt, kommt ihr aus dem Takt und fallt zurück. Da kann alles schief gehen. Irgendwie nicht. Wieder. Oh. Ah! Oh man echt. Da sind diese... Alter! Alter. Wie können so schnell aufholen? Diese, diese Minispiele laufen irgendwie komplett anders, wie ich mir das vorstelle. Ja. Ich dachte, wir ich dachte wir tun automatisch irgendwie fahren ich muss dann einfach in die richtigen richtung ja so, so ist es auch wenn, wenn du mit, mit dem computer spielst erwartet ey. also ich weiß was mich jetzt erwartet das hier 1000 münzen bonus aus taut sehen es ist Zeit für Bausers tau, tau Jeder spielt das Minispiel. Allerdings die sind die Regeln ein wenig anders als sonst. Es spielt drei gegen einen. Die Verlierer verlieren 20 Münzen. nur oh, alle gegen dich. Ja, alle gegen mich. Ah, oh, sehr gut. Dreh den, den Control-Stick so schnell du kannst. Wenn du verlierst, wird Bowser dir 20 deiner Münzen stehlen. Warum da 30 steht, weiß ich nicht. Wir müssen halt so richtig drehen. sehen oder so. Okay. Ja. Das ist einfach zu verstehen. Dreh doch. Ja, komm. Ey. Finish. Verrückt, ey geht <lacht> die, die anderen drei verlieren hier 20 Münzen. Wir cool. sehen uns wieder. Ich werde auf euch warten. <lacht> ja, wie viel wie Runde ist das? Äh, ich schaue ihm nach. Die achte. Okay. Wir haben 30 Minuten, deswegen... Das ist noch die Runde beenden dann, und dann machen wir im nächsten Part. Machen, machen wir dann zu Ende oder? Okay. Ja, machen wir, dann, dann dann wir machen das. Da machen wir dann zu Ende. vorher ja, nochmal gemacht. Ne? Ja. Oh, dann gehe ich nochmal ja. hier und, und, und ah, ja. dann machen wir noch ein bisschen zu Ende und dann geht es im nächsten Part weiter. Ja, Null. 0, 0. Und du kriegst einen Hallo. Stern in der nächsten Runde. Ja. Gut oh. oh, okay. Sehr gut. <lacht> bin ich gar nicht gut. Kommt gar nicht in den Stern. Sehr gut. Ich will ihn aber. Was er landet jetzt irgendwie auch so ein. Nein, der ist der letzte. Ja, ich bin der Erste. Erstmal alle gegen mich. Oh, nochmal. Oh, wieder. <lacht> komm doch mal ein großes Daum ziehen. Oh. <lacht> komm, komm, du kennst die Regeln. Ja. Haben ich ob hab das jetzt anders abläuft. Ah, oh fuck! Fuck? Du hast so. die Kontrolle. Äh, uh, nee. Okay. Du, du hast die Kontrolle. Oh, oh mein Gott! Oh, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja nein, ziehen gar nicht ey. schweine haben schon wieder gewonnen ich habe schon wieder beim Tauziehen gewonnen ja und wie, wie es da weitergeht das sehen wir im nächsten Part. Ja. Hart. Ich auch hoffe, oh, das Projekt kommt gut an und ich denke mal, dass wir beim nächsten Mal tatsächlich äh, das Standard Play machen, weil, wie wir sehen könnten, es geht schnell oben. Um. Ja. Um, also dann bis, zu, bis zur nächsten Folge. ciao. Ciao. ciao.